Hallo meine Pokéfreunde und poké willkommen zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies. Äh, ich weiß auch nicht genau, was in der letzten Folge los war. Äh, die Folge war erstens 26 Minuten lang, so lange wollte ich es gar nicht machen. Ich wollte eigentlich nur so 20 Minuten lang machen. Komm, ich bin irre! Ja, warte ruhig. Ähm, und ich habe da auch nicht wirklich das beste Kommentar gehalten, denke halten, denk ich. Ah, ich versuche es mal in dieser Folge zu ändern. Und hier sehen wir, das hier ist so eine mega krasse Version von dem Duplinator. Äh, ja... Und das ist so eine richtig nice Version von der Sonnenblume. Das ist nämlich so eine Doppelsonnenblume halt. Ja, genau so heißt sie auch. Und später kriegt sie aber noch mehr im Laden. Zum mir leid, ich dass es einen Laden gibt, aber. War aber auch klar mit dem Geld, oder? Egal. Jetzt gibt es erstmal ein Minigame. Ist schon komisch mit diesen Zombies. Manchmal sind die echt winzig. Echt also winzig und echt fies. Pass auf seine Schienbeine auf, Mann, Junge. Okay. Was? Was? <lacht> können wir es draufhämmern endlich? Nee. Gibt es ein Spiel, wo man kann? Das wäre verlustig. Was ist das für euch, Alter? Was wollen die denn hier? Warte, das macht viel Schaden, kann das sein? Oh. Du, du, du, du, du, du, du, du. Mega, mega, wir machen hier mal so dumm. Bombe hin! du bist Ach du wieder da rumpel, Alter. Wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, nicht wie, machen. Oh, lecker. Hm. Ey, nicht hier weiterkommen. kommen, kommt doch nicht durch. Ich hab gesagt, ihr kommt hier nicht durch! So. Okay, so schon Oh, Oha, die fressen ihn ja mega auf, Alter. Das geht gar nicht. Das geht echt gar nicht. So, alles sind sie down. Ja, jetzt habe ich den halt verkackt, dass da jetzt einer kommt. Hm. Du, du, du, du, du, du. Ich lasse ihn einfach durch diese Runde, oder? Ich weiß nicht, ich will eigentlich nicht. Nee. Ich will nicht. So, okay, wir konnten so. Abbrechen! Yay, okay. Oh Gott, wie viele. Oh Gott, Hilfe, Hilfe. Was machen wir mit der Gewinnslinge? Kräfte kaputt, ja. Alter, zwei von denen geht gar nicht klar. So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 Oha, oh nein, nein, die fressen nein, das macht ihr ja nicht, ne? Das erlaube ich euch nicht. Keine Münze dafür, echt? Da wir mal rein, ne? Nein, der frisst auf! Der frisst das auf! Der frisst das auf! Oha, oh, die kommen voll weit hier! Nein, Mann! Geht gar nicht klar hier! So. Wir wir haben aber auch hier kein Schild. Also keine Erdnuss, ich komm mit den Erdnuss. Yes, na geil. Was habe ich glaub, die Erdnuss, bin ich doof. Walnuss, sorry. Nein, hör doch auf ihn zu fassen! Fällt dir jetzt auf? Uns kommt ja alle. Sonst kriegt ihr alle Hausarrest, ich sag's euch. Alter, das reicht. Wenn er jetzt vorankommt. Es gibt eine Bombe! Mensch, Mensch, Mensch. Gibt's ja nicht. So, ein paar. So, also. Okay, haben wir hier noch mal ein bisschen Schutz für uns? Hier nochmal eine Bombe, damit die. Bombe! Damit sie sterben. Da wollte ich zwar nicht hinpflanzen, aber können wir auch mal War auch vielleicht mein Fehler, dass ich nicht in diese Reihe angefangen habe. Uh, oh, was gehen wir denn da? Eine Chili? Sieht so aus wie eine Chili. Und <lacht> auch der Blick. Jalapeno. Heißt das so? Jalapeno oder wie so? Ich, ich nenne das Jalapeno. Äh, zerstört eine ganze Reihe von Zombies. Ah, das waren die, von denen ich die ganze Zeit dachte. Oh mein Gott! Nein! Ein Zomboni. Oder. Zomboni heißt das, ne? Zomboni. Oh Gott, ich hasse diese Viecher. Die machen alles platt. Um die zu killen, braucht man den. Sonst hast du keine Chance, einfach... Seriously, einfach null Chance. Wait, ist das richtig, was ich mache? Da, da, da. Ich muss überlegen, ob das gut ist, was ich hier mache. Ja. Aber die sind alle wichtig, finde ich. Noch mal. Wir machen wir einfach. Machen wir zurück zur epischen Musik oh oh yeah er so da kommt jetzt irgendwo ein Zombie und ich bin vorbereitet ich bin vorbereitet ha da kommt der Angriff und bam seht das und er trifft noch mal und die sehen wie die Erbsenkanone den Zombie einfach wirklich richtig klasse platt macht. Was ein spannendes Match. Und er verliert sogar den Kopf. Und fällt um. Das ist ein klarer Sieg für die Erbsenkanone. Und da kommt eine neue Erbsenkanone. Und kämpft gegen den neuen Zombie, der gerade erschienen ist. Von dem... bein beiden... Genau. Oh, wir schaffen das. Schau euch das mal an. Der Kopf ist abgefallen und das bedeutet natürlich wie immer der Tod. Ich eigentlich schon aber das ist jetzt auch was da los. Krieg mal ja Sonnenenergie, please. Please, gib mir, gib gib mir, gib Gib gesagt, oder? <lacht> äh, so. Was macht der denn da? Was ist? Machen wir so. <lacht> Mega lame. Ist mir aber jetzt auch egal. Ist mir jetzt auch egal. Ah, ah, ah, ah, ah. Dann ich, pflanze ich da noch einen Warum will ich immer Pflanzieren sagen? Was, bin, bin ich dumm oder so? Das ist kein richtiges Wort, Alter. Lol. So, passt doch. Okay, dann haben wir hier nochmal weinus Es kommt da noch einer. Komm, gib mir schnell her. Gib schnell! Sonnenenergie, Energie! Okay. Äh, alles gut, alles gut, ja. muss manchmal auf die Folge gucken, dass da nicht irgendwann mal ein Fehler ist, weil ich will nicht, dass da irgendwelche Fehler sind im Video. Das wäre natürlich Aids. Und das wollen wir nicht. Wir wollen kein Aids. Oder? Wollt ihr Aids nicht? Ich glaube nicht. So. Wollt ihr das, Kinder? Wollt ihr Aids? Ei ai Captain. <lacht> oh Gott, was mach ich hier? Hilfe. Okay. Passt ja bisher. Packen wir da mal hin. So, passt doch. Ja, ich hoffe, jetzt kommt der Dings-Typ nicht, der mit Oh, ich glaube, der kommt in der letzten Welle, oder? Bestimmt, bestimmt kommt er in der letzten Welle. Nee, der kommt jetzt! Nein! Ich hab... Nein! Nein! Das ist... Nein, nein, gib her, gib her. Oh, Jetzt! Jetzt! Ihr müsst wissen, wenn der irgendeine Pflanze berührt, alles was er berührt, was von mir ist, instant tot. Für das und das ist einfach so scheiße, und das ist auch mega OP, von dem. Das ist mega Aids. Aber zum Glück habe ich noch gefehlt. Ich dachte, der kommt jetzt in der letzten Runde einmal vor, halt zum, zum zeigen. Nee, der kommt fünfmal vor oder so bestimmt gleich, oder? Mensch, das geht doch nicht. Alter. Das geht doch nicht. Um, jo. So, okay. Dann klicke ich mal wieder raus, was mir so viel Spaß macht. Yeah, ja, ja, Rausklicken macht Spaß. Die Musik gibt mir die Termination, die Zombies zu vernichten. Ich hab keine Chance, hier unten, hab keine Chance, gegen meine Pflanzen, aha, mir eh, Schon das zweite Mal kommt der auf eis Aber er ist down. letzte Welle und ihr seid für mich totend von meiner Winkel und ich hab keine Sonnenenergie mehr, um irgendwas zu machen, yeah. Super. Ich kann gut singen. Und ich habe verkackt. Ich habe das Spiel verloren. Ah, ich habe verloren. Ihr seht es. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Kommt auch so, so, so non Nomnom-Sound. Du muss warten, bis es aufgeladen ist. Mit dem kann ich nichts machen, oder? Was? es geht? Was? es geht? Facepalm, Giga Faceboom. Ah, aber jetzt kann ich da nicht weit. Kann ich das damit wegmachen? Oh nein, oder? Oh, das war's ja schon. <lacht> oh, das war's ja schon, oh. Ah, stimmt. Mit denen können wir die Reifen platt machen. Stachelkraut. Versticht Reifen und verletzt Zombies, die draufstehen. Ja, jetzt brauchen wir die Jalapeno äh, nicht. Denke ich mal. Machen wir das so, würde ich sagen. Okay, lass mich mal kurz nachgucken, ob das so gut ist. Bum, bada, bum, bada, bum, bada, bum, bada. Machen wir so. Oh. Okay, Level 7. Gut, dann werden wir wahrscheinlich oder hoffentlich in der nächsten Folge das Ende erreichen von. Level 3! Wie steht Level? Heißt es jetzt Level das vorne? Ich würde sagen, wir kommen wir einigen uns jetzt drauf, dass das jetzt Level heißt und das Abschnitt, okay? Einigen uns drauf, ja. Okay, gut, machen wir so. <lacht> Okay. Brains. brains I want some brains, blitz. Blitz give me some brains. I need brains to survive. Blitz. Kriegt ihr aber nicht von mir. Na Habt der Pech gehabt, ihr seid ich, schon. Ihr könnt gar nicht. Keine Chance gegen mich, denn ich bin der Herr Pro in diesem Spiel. Yo, -yo du. Ich habe keine Chance gegen den Pro. aus oh, PVZ. Falls euch wundert, warum ich das Spiel PVZ nenne, obwohl es doch eigentlich PGZ nennen, äh, heißen soll, wegen Gegen. Versus gibt es ja auch noch. Ja? Pflanzen versus zombie so halt nennt man das auch. Und deshalb PVZ, und das hört sich einfach besser an als PGZ. Finde ich. Und ja, lasst mich... So äh okay, das ist doch schon mal gut. Also so gesehen ist der hier einfach, der Schlingtank ist so gesehen einfach nur der Matschkurbe, ist nur für Wasser. Und dass er weniger kostet, aus irgendeinem Grund. Finde ich gut so. Weniger kosten und ich weniger bezahlen. <lacht> Lol. Auf der. Aber ah, wir haben fast genug, lass mal auf den sparen machen wir das jetzt? Ja, was jetzt? Ne? Und hier noch so eine Wand. Walnuss. Guck mal hier auf... Der will einfach nicht sterben. Kann das sein? So, ich nehme ihn runter in mein Reich. Es gibt dort Kekse umsonst. Ich weiß ihr wollt denn... <lacht> so machen wir noch eine Walnuss hier hin. Hm, pflanzen wir hier am besten noch so einen. Ähm, den dahin. Ich pflanze sie gleich dorthin, wo der äh, Schneeglühbir hinkommt. Drei Wellen und ich Folge schon lange. Das ist vielleicht doof aber wir werden es schon hinbekommen keine sorge wir schaffen das noch irgendwie denke ich hoffe ich ja ich hoffe muss nur aufpassen wo der denn jetzt herkommt weil es gerade wirklich viel los und ich ist gerade auch wenig schwer mitzubekommen was gerade ja, abgeht ehrlich gesagt so zack aufpauern wir das kommt er nicht. Wait, kam der überhaupt? Gibt es überhaupt hier? Ich habe gar nicht geguckt. so mal, mir leid, ich habe gar nicht geguckt, ob er jetzt kommt, aber ich bin mir sehr sicher, dass er kommt. Ehrlich gesagt, ich es auch, dass er kommt. Ich bleib, bleibe auch dabei, dass er jetzt kommt. So, jetzt haben wir unsere Triplinatoren fertig gesetzt, denke ich mal. So. Warte nur darauf, bis er kommt, damit ich ihn zermatschen kann. So. guck mal sterben gehen da hinten. Sonst nehme ich den ja. Dann bist du platt, platt. wie eine Flunder, weißt du? Naja, sowas kann ich ja. Also, pass lieber auf, was du da machst, <lacht> oh, Ey, ich kann er mal sterben, genau, Alter. Hier gehen wir sterben. Alter, alter, alter, alter, alter, alter, alter, alter, alter, ah! Ey, es geht mal gar nicht hier. Wenn die da draufstehen, dann kriegen die einfach direkt Schaden. Und das ist mega OP, okay, das Ding. Und deshalb packe ich die auch hier ein bisschen vor. Und die lade ich auch schnell auf, ja? Die sind wirklich stark, die Teile. Und ich empfehle die, sich zu, zu holen oder so. Ja. Mach ich bin jetzt weg, weil dann kommt jetzt nämlich hier, hier so ein neuer. Nein, das... Egal. Ist halt noch einer. War mach, mach nicht. So, lasst es mal hier. Ihr seid nicht cool. Noch nicht annähernd, nein. Gar nicht. Ihr seid überhaupt nicht cool, ihr seid richtig, richtig uncool. Richtig lame. Und da unten, genau so, wo ich keinen hatte. Aber jetzt, ich hoffe, der stirbt jetzt so durch. Ansonsten wird das Spiel jetzt nicht bei dem sterben. Das war ja nicht schon gesagt. So. Yes! Boom! Explosions! Jetzt du, du, du. Keine noch einer. Was ist das denn Was ist das denn für ein Ding? Was sind das denn für kleine Zombies? Alter, kenn ich ja gar nicht. Help, Medic, Sanitäter. Oh nein, noch einer. Hilfe, Hilfe. Aber soweit ich weiß, können sie das hier nicht kaputt machen. Wüsste ich jetzt nicht, wie weil die greifen uns auch gar nicht an. Oder so. Die fressen uns auch nicht. Ich glaube, das ist halt deshalb, dass einfach für immer so ist. Das ist Teil. Was, sie können einfach durchgehen? habe ich es richtig gesehen? Hier sind einfach durch. Oh, okay, sehen wir jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, der ist ja halt einfach gerade durchgegangen. Was? What? So, ich setze jetzt ich hier einfach noch mal so ein paar Teile hin. Why not? Und nein, natürlich können sie hier im Wasser nicht auftauchen, diese Fahrzeuge. Ich meine, wie soll ich das machen? Ne? Sorry die Vorgang ist, denke ich mal, eine angemessene äh, ja, Länge. Oh, was will der denn jetzt hier? Zack, und da geht er down. Fällt er um und boom. Gehen schnell geh so die und nochmal den nochmal dreifache Power. Ich habe so viel Alter. Ich kann mir alles kaufen. Ich bin der reicheste Mensch der Welt. Ich bin da, Ich hab Style. Ich hab den Fame. Ich hab alles, was man braucht. Yeah, und das Spiel lag. so mein Grund. Geil. Oh mein Gott. Geil. Oh mein Gott. Oh, jetzt weiß ich, warum warum war mein, mein Speicherplatz äh, voll ist. Muss uns jetzt mal mit der Folge... Oh, es lag. Es lag, oder? Ich hoffe, es lag nicht so krass in der Folge. Entschuldigt mich falls ja. Nicht. Gut, wir können es nur noch zugucken. Moment. Es ist auch blöd, dass jetzt alles lag. Nein. Ich werde mal in der nächsten Folge gucken, ob das auch mal was beheben kann. Ach, noch auf jetzt. Komm schon, sie endlich! Na los! Warum soll ich hier eigentlich noch die Sonne, gehen, Ich weiß es nicht. Das ist komisch, oder? Ja. Mir ist auch egal. Das ist das Lägen, mich jetzt aber echt. Okay, ich habe noch ein Fans bekommen. Die gucken uns noch ganz, ganz schnell an und danach es das? Ein brennender Baumstumpf, Zunderholz, Erbsen, die durchfliegen werden zu Feuerbällen. Gut, da würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir das mal ausprobieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal eine positive Bewertung da. Mich würde es auch freuen, wenn ihr den Abo da lassen könntet und die Glocke, damit ihr dann wisst, wann die nächste Folge auch draußen ist. Und also dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Und bis zur nächsten Folge von Pflanzen gegen Zombies. Ciao.